Bedroht Prinz Harrys Behauptung, er habe 25 Taliban-Soldaten getötet, seine Sicherheit? Es ist ehemaligen britischen Soldaten zwar nicht verboten, darüber zu sprechen, wie viele Menschen sie getötet haben, doch Harry verstößt damit gegen die Konvention und wird im Netz harsch dafür kritisiert. Ein ehemaliger britischer Marinesoldat sagt auf Twitter, Ich fand Prinz Harry immer sympathisch, aber mit dieser Behauptung hat er eine ungeschriebene Regel der Armee gebrochen. Man spricht niemals darüber, wie viele man getötet hat. Sogar ein ehemaliger Marinesoldat, der mit Harry gedient hat und von ihm als Held beschrieben wurde, nachdem er zwei Gliedmaßen verloren hatte, findet deutliche Worte. Ich liebe dich, Harry, aber du musst den Mund halten. Menschen in Afghanistan halten Harrys Beschreibung der Getöteten als Schachfiguren für beleidigend. Ein Anführer der Taliban in Afghanistan sagt, diejenigen, die du getötet hast, waren keine Schachfiguren. Sie waren Menschen, sie hatten Familien, die auf ihre Rückkehr warteten. Diese Sichtweise wird von vielen AfghanerInnen online geteilt. Ein anderer Tweet ist noch direkter. Hier heißt es, Blutdurst des Jahrhunderts, möge Gott die Terroristen des Westens und alle ihre Verbündeten verfluchen. Darunter befindet sich ein großes, durchgestrichenes Bild von Harry. Die Drohungen könnten das Leben für Harrys Sicherheitsteam deutlich schwieriger machen. Harry verklagt gerade die britische Regierung, damit sie weiterhin seinen Polizeischutz in Großbritannien zahlt. Ein Privileg, das er verlor, als er das Königshaus 2020 verließ. Einige im Netz betonen die Ironie der Lage. Harry erntet von allen Seiten Kritik, das ist kontraproduktiv für den Versuch des Prinzen, die Sicherheit seiner Familie zu stärken.